Wissen wir, was super ist, wenn. <lacht> mal, mal Galaxy ist ein echt gutes Spiel. Wir sollten das mal wieder spielen und zwar in, äh, im nächsten zweiten Part. Wie geht's dir, Rocky? Wieso äh, ja, so sage ich das eigentlich? Andauernd. Mir geht's sehr, sehr gut. Und ich habe ich hab auch, hab auch heute was zu erzählen. Du, oh, lol, das hast du. Okay, ich bin ja. gespannt. Was, was hast du denn zu erzählen? Oder willst du es noch nicht. Äh, willst du es noch nicht. besprechen? Ich, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, darum fange ich lieber jetzt an. Alles klar, okay, ich bin gespannt. Also, ich habe heute zwei Mini-Geschichten, die sich innerhalb von 20 Minuten heute ergeben haben. Lol. Ja. Und zwar... ich, Ich, ich hatte ich erstmal hatte, also erstmal wie mein Tag angefangen hat. Ich hatte einen mega guten Schlaf, weil ich habe, glaube ich, elf Stunden am Stück gepennt. Und bin auf einmal um 5 Uhr morgens aufgewacht. Ihr könnt euch jetzt ausrechnen, wann ich schlafen gegangen bin, aber das überlasse ich euch. Hm. Ich weiß nicht mal, was ich hier machen muss. Ich weiß es nicht, ich bin dumm. Auf jeden was Fall. Bist du denn? Äh, in einer Galaxie. Ich auch, okay, dann sind wir jetzt nicht gleich weiter. Warte, ich will ins Menü gucken, um den Namen zu wissen. Äh, Wattewolkengalaxie. Ja, gut, dann bin ich auch. Ja, auf jeden Fall. Bin ich dann schön zur Schule gegangen, so wie es sich natürlich gehört, weil, hey, ich, ich bin Rocky. <lacht> Und irg irgendwann, man kennt es ja, wenn man, zumindest wenn man spät, wenn man ein bisschen weiter in der Schule ist, hat man irgendwann Freistunden. Viel zu viele Freistunden. Vielen Dank an meine Lehrer, dass die mir einen super Stundenplan gegeben haben dieses Jahr. Mhm. Ich, ich, ich mag euch. Ich danke euch vielmals dafür, weil ich überhaupt nicht zu so viel Zeit da verschwende. Mit nichts tun. Und ich mache halt wirklich nichts. Ja, aber bei mir auch so, wenn ich Freistunden hm. hatte. Ja, ich, ich habe neun Freistunden für die, die es wissen wollen. Pro Woche. Hm. Das, das ist super. <lacht> Mindestens. Da viel zu tun. <lacht> ja. Und, ähm, ja, wir haben. Oh, jetzt habe ich meine Wolke verloren. Och nein! Hier ist, hier ist der Schatten Mario, als ob. Ups. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann kam die Freistunden. Da meinten ein paar Kumpels und ich, ähm, ey, lass in die Stadt gehen, weil ey, warum nicht? Wir haben eh nichts zu tun. Und ich bin gerade den letzten Sternensplitter nicht. Ähm, ja, was haben sie gesagt? Und. Ich, ey, wo ist das Ding? Warte, ich will das jetzt ganz kurz finden. Ich find's nicht. Nee, ja, ich, ich bin doch schon längst weg zum Glück. Ich habe die Kometenmütze irgendwie versemmelt. Und oh, man kann die sogar mit einem äh, Rückwärtsseil zu kriegen, wenn man wenn man, äh, sich, wenn man man hier sich stückt und dann hochspringt. Dann klappt das sogar. Man braucht nicht mal die Wolke. Ich hab's auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sind wir dann in die Stadt gegangen. Und äh, in den kleinen Supermarkt gegangen. Wo äh, ich, ich muss halt noch ein paar, ein paar Sachen besorgen. Ja, da geht's wieder weiter, Leute. Krass, oder? Hm. Und ähm, ja, ich habe halt noch was besorgt und weil mir dann noch so, weil mir noch ein Kumpel was krass gezeigt hat, äh, für die Leute, die es wissen wollen, ich habe vor kurzem ein äh, Bild auf Twitter gepostet von einem... <lacht> von der Special Edition von irgendeinem Deo. Ihr werdet sehen, was <lacht> es ist. Ich, ich, ha ich habe es heute gepostet, an dem Tag, wo ich es aufnehme tatsächlich. Jetzt könnt ihr nachsehen, wann wir das aufgenommen haben tatsächlich wenn ihr euch die mhm. Arbeit macht, aber naja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich ich glaube, das macht keiner. Aber auf jeden Fall. mhm. Waren wir dann im Laden? Und erstmal so, irgendein so Typ braucht. irgendein so Typ meinte, ey, wo, wo finde ich das und das hier? Dachte ich mir so, ey, ich helfe dir auch wenn ich keine Ahnung habe und wir haben es nicht gefunden. Und dann war ich irgendwann bei der Kasche bei der Kasche. bei der Kasse und oh, dann meine hm. ich so, ey, ich, ich, ähm. Äh, wo sind jetzt die 10 Cent? Weil ich noch 10 Cent. Ich wollte. Kennst, kennst du das, wenn man, ähm. Was kauft? Was kauft? Äh, und dann, ähm. Hat man. Will man unbedingt nicht, äh, die großen Scheine oder die großen Münzen benutzen und dann sucht man das Kleingeld raus. Ja. Ja, <lacht> mhm. meinte so, oh, hm. Wo sind denn jetzt die, die, die, äh, 9 Cent oder so? Also, das waren. Ja, es war 9 Cent. Dann kommt der Typ auf einmal aus dem Nichts, so richtig aus dem Nichts und meint so: Yo, äh, hier, kriegst du 10 Cent? Weil, keine Ahnung, ich habe ihn halt golf neben, auch wenn es nichts so gebracht hat. Was ich total krass fand. Ich wollte es ihm wiedergeben, weil ich hatte eigentlich genug Geld. <lacht> Aber der, der <lacht> wollte es nicht wieder haben. Fand ich auf jeden Fall nett. Und dann auf dem Rückweg, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist innerhalb vom. 20-30 Minuten passiert. Oh. Ich habe übrigens den Stern. Ja, ich hatte auch den beim Affen. ne? Was zur Hölle? Was halt ist mit dem? Den Stern den, den, ich, den Stern, den ich sammeln musste, halt. Ja, ja, habe ich auch. Warum bin ich jetzt in so einem komischen Raum? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja gesagt, innerhalb von 20-30 Minuten ist das alles passiert. Die beiden Geschichten, die ich euch erzähle. Und zwar sind wir dann weiter zurückgegangen. Weil ey, äh, Unterricht sagt auch mal Hallo irgendwann wieder, was hm. natürlich sehr, sehr schade ist. Und dann ja, man, man heult dann immer. Ja, man wollte sich ein Kumpel von mir unbedingt was zu essen holen, im Einkaufszentrum, weil, ey, es war 10 Uhr morgens, es ist Zeit für Mittag. Hm. Hm. Und dann hatte ich Hunger, weil ich selber nicht genug Geld mit hatte für was zu essen. Weil, keine Ahnung, asiatisch geht immer, würde ich sagen. Oder, Daniel? Ja, ich denke mir auch immer, Mann, jetzt mal was asiatisch ist. Ja, jetzt nicht so, aber halt, wenn man direkt vor einem asia Laden ist, dann denkt man so, Alter, doch, könnte man immer essen. Warum nicht? Es ist, ist, ist, ist, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Als wir dann auf dem Weg dahin waren, sprach mich irgendein Typ an. <lacht> Und meinte ja. so, meinte so, ey, äh, in so einem, ja, so eine Art, es war ein bisschen gebrochenes Deutsch, es war jetzt nicht Ultraborn, es war ganz okay. Und dann, meinte so, ey, kannst du mich zum Bahnhof bringen? Weil, der meinte so, ey, ey ich, ich bin blind, ich kann nichts sehen. Und das war Noll. fucking unangenehm, weil, irgendwie, der sah nicht aus, als ob er blind ist. Es, es sah nicht so aus, als ob er blind ist, ja. Ich meine, man, man kennt es ja, wenn wenn die die Augen sind so ein bisschen ja erblasst. Und sorry für den Leck gerade. Ähm, die sind so ein bisschen blass. Ich glaube man kennt das. Ich, ja, ja, Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich kenne es bisher wirklich nur so, dass es immer so war. Und meinst du, so, ey, äh, kannst du mich zum Bahnhof bringen? Oder oder er meinte erst, kannst du mich die Tür rausbringen, die so zehn Meter weg war. Und dann habe ich es getan, weil, weil ich irgendwie nett war. Und ähm, meinte so, ey, kannst du mich noch auf die andere Straße bringen? Dann, ja, okay. Dann meinte, er, ey, kannst du mich noch äh, ein bisschen weiterbringen. Jetzt nicht bis zum Bahnhof und so. Mhm. Mhm. Und abgesehen davon, also wenn er geschauspielert hat, was ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich, ich weiß es echt nicht. Ähm, hat er erstmal so von geredet, ja. Ähm. Ich, ich habe irgendwie gerade kein Geld für Brot und meine Frau ist irgendwie gestorben. Hat er irgendwie so vor sich hin ge geredet. Lol. Ja, keine Ahnung. Wirkte halt irgendwie so, als ob der... Irgendwie geflüchtet ist nach Deutschland. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, äh, deutsch war irgendwie so, naja... Man konnte es ganz gut verstehen, tatsächlich. Und auf jeden Fall meint er so, ey... Wie viel, wie viel Geld hast du? Ich brauche irgendwie 15 Cent fürs für Brot. Wie viel Geld habe ich noch? Weil er ist ja blind, also sollte ich gucken, wie viel Geld er hat. Und er hatte zu wenig. Meint er, ey, kannst du mir das bisschen Geld geben? Und weil ich leider schon. Ach nö, wir haben den Wurm als Boss jetzt. Mm. Mm. Und weil ich ein bisschen äh, suspicious war und mir nicht sicher war, ob das jetzt real ist, habe ich erstmal so gemeint, nee nach davon, dass ich glaube ich wirklich nur zwei Euro oder sowas mit hatte. Sorry. Ähm, weil ich etwas richtig suspicious, während meine meine beiden Kumpels, die mit waren, äh, einfach hinterher gegangen sind. Ich dachte mir so What the fuck? Können Sie bitte gehen? Ich wenn, wenn Sie wirklich Hilfe brauchen, fragen Sie bitte jemand anders. Vor allem weil halt, das wirkt halt fucking weird in dem Moment und naja. Ich, ich glaube ja wirklich an das Gute im Menschen, aber man hat halt manchmal doch schon so... Man weiß ja nie. Ja. Das, das ist leider wirklich so... Man weiß ja nie, auf jeden Fall, wenn es wenn Fake war, er hat sich gut angestellt, so zu als ob er blind ist. Hm. Ich meine, er ist fast ein-, ein zweimal äh, gegen die Wand gelaufen und einmal auf die Straße gegangen. Das, das, war, das, war, das war nicht schlecht, das war in, in fünf Minuten etwa, innerhalb von fünf Minuten und 200 Meter Weg. Also... Oder betrunken. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, ich, ich, es hat zumindest nicht nach Alkohol gerochen. So, okay, ich habe ihn besiegt. Ähm, und ja, er hat sich gut angestellt, bis ich ihn dann irgendwann rübergebracht habe. Und dann, als da irgendwie andere Leute waren, meine ich so, ey, ähm, ja, können Sie bitte jemand anders fragen, wer, ey, ich muss mich beeilen, auch wenn das nicht stimmt. Aber man weiß ja nie... Das sag ich auch immer, ich muss jetzt los. Also ich, ich muss zwar schon los, aber ich hätte halt noch 50 Minuten Zeit gehabt oder sowas. Ja, klar. War ja, ja nur so. Und ja, da passt man natürlich auf. Und naja, man weiß ja nie, es gibt ja genug, äh, ja tatsächlich Strickbetrüger und alles. Ob er mir jetzt nicht irgendwie was aus der, aus der Tasche geklaut hat, was er nicht konnte, weil naja... Wenn man so ein komisches Gefühl hat, dann, dann hält man die Person sehr weit weg von sich. Das ja. stimmt. So wenig wie es sein muss. Ich meine, das habe ich glaube ich auch so eine lustige. Was heißt lustige Geschichte? Ich glaube, das habe ich auch so eine kleine Geschichte beim Praktikum. Äh, wo, ich hatte es bei so einem Elektronikgeschäft quasi. Ist relativ klein bei uns in der Stadt. Und äh, da kam auch so ein Typ rein. Ich war da gerade am Fernsehen gucken <lacht> und äh, <lacht> da kam dann so zu mir, ja, kannst du mir irgendwie Geld leihen? Ich, ich muss, ich muss nach, äh, entschuldigung, ich muss da irgendwie, äh, ich kann das raushalten. Ja, <lacht> ich muss da irgendwie äh, zu meiner Arbeit. Und mm. äh, ja, wow, das war echt unvorteilhaft, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, ich muss zur Arbeit so. Kannst und du mir mal das... kurz die Zeit sagen, wo wir dran sind? Dann kann ich das leichter rauskatten. Ich, ich weiß gar nicht, wir sind so ungefähr bei 8 Minuten. Okay. Und äh, ja, keine Ahnung, ich fand das jetzt halt seltsam, weil warum kommt er am selben Tag, wo er zur Arbeit muss, nochmal in, in, in den Laden rein und fragt mich nach Ob er irgendwie für so viel Zug hat. Oh, da hab ich noch eine Geschichte, aber erst mal und er Und er raucht nach Alkohol. Ja. Ich, das war verdächtig. So eine Geschichte habe ich auch, aber warte, ich bende erstmal die andere. Auf jeden Fall, vielen Dank an meine Kumpels, die meinten, ey, wir sind zwei, drei. Äh, Zwei, drei äh, Ecken hinter dir, so dass wir dich nicht sehen können. Das ist mir so geil, Leute. Vielen, vielen Dank. Ich meine, man weiß ja nie. Auf jeden Fall nichts passiert, aber man weiß ja nie, wie gesagt, nie, was passieren kann. Und ob das so wahr ist, was die Leute einem erzählen, War naja. Manches wirkt halt wirklich sehr, sehr, sehr äh, unecht. Man, man merkt das, wenn das nicht unbedingt so wahr ist. Ja, das ist halt wirklich so. Und manch, manchmal, es kann auch sein, dass ich mich wirklich vertan habe, aber ja. Äh, ja, überfrüssig sein schadet jetzt auch nicht tatsächlich. Also, ist ja nicht schlimm. Und egal, da waren genug Leute. Da waren genug Leute, die ihm sonst noch helfen konnten. Aber ich würde auch nicht drauf reagieren, ehrlich gesagt. Also, ja, man weiß ja nie. Auf jeden Fall, ähm, was muss ich hier machen? Äh, äh, wo bist du? Ich bin jetzt in der Puzzle planken Galaxie oder wie es hieß. Ja, ich bin, ich bin auf dem ersten Planeten und ich komme da irgendwie nicht weg. Ach so hier, okay hier wahrscheinlich ja. Okay hier geht's lang. Ja und ähm, du hast ja gerade so auch so eine Geschichte. Da habe ich auch noch eine. Ähm, auch auch, auch äh, als ich einfach frei schon hatte. Das war aber das letzte Mal vor den Ferien. Also ist schon so zwei drei Monate her. Er hat mich ein und derselbe Typ innerhalb von einer Woche äh, dreimal angesprochen, beziehungsweise zweimal. Alter, geh weg, geh weg, dummer Wiggler. Verdienst kein Leben. Au, nein, und was? Oh, wie schade, ich bin tot. Wiggler verdienen kein Leben. Ja, sie haben mich gerade getötet, weil ich unbedingt die äh, Musiknoten einsammeln wollte, obwohl das eigentlich dumm ist, weil ich muss es gar nicht. Ja, du bist auch da? Ja. Bei dem... äh, wie witzig, ich bin da äh, auch gerade angekommen. Das heißt, Mann, ich habe was wieder eingeholt. Zumindest äh, was. Also von den Sternen ja vielleicht nicht. Ich glaube, du hast immer noch einen mehr. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall, ähm. Hab ich einen selben Typ in, in einer Woche zwei, dreimal angesprochen. Bzw. zweimal und einmal, als ich mit jemand anders unterwegs war. Und der hat dann ihn angesprochen und nicht mich. Auf jeden Fall meint er so, ey, ich habe kein Geld äh, und muss unbedingt zu meiner Tochter fahren, die im Krankenhaus liegt. Ja, lol. Mhm. Meine, meine Tochter liegt im Krankenhaus und er meinte, er braucht 5 äh, Euro oder so für den Zug. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass er mit 5 Euro äh, nicht zu der Stadt, zu dem Ort kommt, wo er äh, hin möchte. Ja. Weil mit 5 Euro... Ich äh, ich weiß, wo ich äh, mit 5 Euro hinkomme. Und ich komme sogar noch weiter als er, weil ich Schüler bin. Ähm okay, warte, okay, das passt. Ja, ich weiß halt, was das kostet. Und dann spricht er mich erst auf zwei, dreimal die Woche an und meint, er hätte sein Fahrticket verloren, sein Portemonnaie verloren und sein Fahrticket, dass, äh, dass er zu seiner Tochter ins Krankenhaus muss, weil die ja da, da liegt und unbedingt zu ihr möchte. Zwei-, dreimal in der Woche hat er sein Portemonnaie vergessen und natürlich auch sein Ticket und ist natürlich bei uns in der Stadt gestrandet und muss natürlich zur nächsten Großstadt. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass man dreimal die Woche sein Portemonnaie vergisst. Dreimal in derselben Woche. Ich habe so eine kleine Frage. Ich habe so eine kleine Frage, Daniel. Ist es das normal, dass wenn man einmal sein Portemonnaie in der Woche vergessen hat, dass man es dann in derselben Woche nochmal zweimal schafft? Ich weiß nicht, es ist so. Nein! Ich meine, da denkt man doch erst recht daran, äh, das auf gar keinen Fall zu verlieren, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Zumindest denke, bin ich da so. Oh Gott, ich sterbe das gleich ist, bei dir. Das, dem... das ist halt auch das, was ich mir denke. Es, also, ja, es kann mal passieren, dass man das vergisst. Ähm. Aber doch nicht dreimal, in einer Woche. Also irgendwann, naja. Ich bin fast gestorben beim Käfer, Ey, das wäre peinlich gewesen. Ich bin beinahe bei den Sägen gestorben. Oh. <lacht> Auf jeden Fall, ähm. Der Typ sah auch ein bisschen zwielichtig aus, muss ich sagen. Hat das nicht noch irgendwas gerochen oder so? <lacht> Tatsächlich. Aber ähm. Naja. Es wirkte halt. Es wirkt der sah halt auch nicht allzu äh, gesund aus, sagen wir mal so. Ich würde sagen, der hat einen, ein, ohne jetzt gemein zu klingen, aber es ist ein bisschen, so, er ein bisschen, bisschen äh, gewisse Sachen zu sich nimmt. Was passiert schon mal? Ähm, aus Versehen, wenn man auf die wie gesagt, wie gesagt, ich ja, Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Es, es sah nur so aus. Wahrscheinlich verurteile ich ihn, aber es, es passt, da einfach, <lacht> es passt da einfach so viel nicht. Da bin ich ehrlich. Es ist... Es hat einfach sich falsch angefühlt. Und als ich dann das dritte Mal er mich angesprochen habe, das war, äh, als ich mit einem Kumpel, wie gesagt, unterwegs war. Und da wollte meinen Kumpel, der meinte so, ey, äh, hat mein Kumpel gemeint, könnte ich vielleicht anrufen? Oder oder Geld kriegen, wie gesagt, fürs für, für für Bahnticket. Und er wollte meinen Kumpel ihm das tatsächlich geben, bis ich zu ihm meinte, äh, Nee, lass mal, ich, ich habe ihn so komisch angeguckt, halt. Ich habe ihm nichts gesagt. Hm? Weil er, er wusste natürlich nichts davon von den beiden anderen Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Und ich fand es einfach nur komisch und ich habe ihn dann mehr oder weniger so indirekt davon abgehalten, das zu tun. Weil er wirklich, er wollte es wirklich tun. Und naja, ich habe es ihm dann erzählt und ich dachte mir so, Alter, ja. Man weiß <lacht> ja nie, was passiert. Wenn jemand mal kurz sein handy haben will zum telefonieren ja oder geld haben von von dem will ich, ich will nichts unterstellen aber es, es könnte ja sein dass man vielleicht schon am ende ohne handy dasteht. steht ja und dazu äh, habe ich auch was als wir in italien waren mit der das war glaube ich das war eine klassenfahrt und äh, als wir halt dort waren wurde tatsächlich eine äh, beklaut auf die auf, sie ist auf so einen Mie, so ein miesen Trick reingefallen wo man sich denkt Alter hä? und zwar hat die Person irgendwie keine Ahnung nach äh, ich weiß nicht nach was sie gefragt hat aber äh, und dann war da jemand anders die, noch oder der äh, ich habe da, geklaut da, waren, da wären mehrere Personen auf jeden Fall das ist auch so eine Sache wo ich bedenke wie kann wie kann wie kann man dann beklaut werden Ähm... Sie hat auch irgendwas gefragt, ich bin mir nicht mehr sicher was, hat es auf jeden Fall bekommen. Und als Dank wollte sie ähm, die Person, die beklaut wurde, umarmen. Und äh, ja, da hat sie irgendwie eine Tasche stippelt oder so, ich, ich weiß auch gar nicht, wie das ja, genau abgelaufen ist. Es, es war eine ganz komische Geschichte, ich habe es auch nur so nebenbei gehört. Ich glaube meistens ist es ja eher so, dass, ähm, dass einfach ähm, ja immer zwei Leute sind oder so, einer spricht einen an und der andere... Ja, ich bin gestorben. Ähm, ja, ich auch. Der Part ist übrigens vorbei bei 20 Minuten. Oh, aber ich, können wir noch weitermachen, weil ich will noch weiter erzählen? Es ist ein Okay, weiter. Ja, 5 hm, Minuten noch. <lacht> Oder keine Ahnung, wie lange. Ich, ich hoffe, ich krieg's hin, ja. Ähm, äh, wo war ich dran? Ah ja, es sind meistens ja immer zwei Leute, die dann irgendwie. Einer spricht einen an und der andere, ähm, Beklaut dann leider tatsächlich hinterrücks. Ja. Was? Ich glaube, die waren sogar zu zweit. Da müsste es so ab. Sagen. Würde würde mich nicht wundern, weil es halt tatsächlich äh, nicht gerade selten ist. Und, ähm, ich überleg gerade, was, was, was wollte ich mal sagen? Ich meine, ich schaffe den Stern sowieso nicht. Ich, ich bin zu lahm dafür, bin ich ehrlich. Ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt beim Stern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist halt verdammt gemein. Und da, da muss man halt immer aufhören, ach ja, stimmt. Ähm, und also ich habe ja von der ersten Geschichte erzählt mit dem blinden Mann. Bzw. Das war die zweite Geschichte mit dem blinden Mann. Da ähm, habe ich mich auch die ganze Zeit hinterrücks umgeschaut, ob nicht wirklich jemand hinter mir ist. Mhm. der an meine Tasche geht oder sowas. Ich meine. Ich meine, ich, ich, ich meine, ich hätte es nicht, ich meine, ich hätte es gemerkt, weil man muss meine Tasche aufmachen. Und das merkt man bei meiner Tasche eindeutig, wenn da irgendjemand rangeht. Und ähm, ja, da habe ich mich hinterrücks umgeschaut und da konnte ich das relativ gut merken. Aber zum Glück ist nichts passiert. Und ja, es ist es war eigentlich. Also, ich bin fertig. Du bist fertig? Ja, ich habe auch Deswegen, äh, okay, das ist eine Ausnahme. Beim nächsten Mal ähm, Ja, da kannst du dir eigentlich Weißt du, wie weit bist du vom Stern? Dann kannst du den auch noch holen, weil sonst wäre es unfair wahrscheinlich. Uh, ich glaube, ich bin noch einen Planet entfernt. Ja, dann mach den schnell. Weil das, das wäre dann noch fair. Wenn er auf dem nächsten ja. Planeten ist, gucke ich mal. Nee, ich glaube, das ist noch nicht der letzte Planet. Du hast... bist du auch in dieser Felsgalaxie. Ich war beim Wasserfall. Da musste man mit Yoshi. Also ich gucke jetzt... So, so okay, gewissen. ich müsste jetzt eigentlich noch einen Planeten machen. Ich gucke jetzt noch, ob der nächste einer ist, wenn ne, wenn der nächste... Wenn hier nicht der Stern ist... Okay, hier ist nicht der Stern. Das heißt, ich gebe einfach auf. Du gibst auf, okay. Ja, okay. Ich, ich will es nicht ausnutzen. Ist ja egal. Ähm. Ja. Okay, das war interessant. Das war eine Rocky-Folge. <lacht> so nennen wir sie. Na, ich glaube, wir haben da bessere Namen für. Wir ja, haben bessere Namen für. <lacht> es war lustig. Es war, es war sehr interessant. Und ich dachte mir so, ey, warum erzähle ich es nicht, wenn wir heute Super Mario Galaxy aufnehmen? Also, ja. Hm. Ist ein gutes war auch Spiel. gut. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal und. Ja, es ist, es ist eng. Wie viele Sterne hast du? Äh, 10. Alter, heute ging ziemlich viel. Ja, ich habe auch zehn. Also Ooh, okay. Also, es wird eng. wir also, sind ziemlich nah beieinander, ja. Ja, was heißt ziemlich nah beieinander? Wir haben gleich viele Sterne. Wir sind einfach auf derselben Ebene eigentlich. Ja, wir haben sogar ja. dieselben Sterne, glaube ich, gesammelt, weil du musst jetzt, glaube ich, auch als nächstes auf Festgalaxie. Mhm. Ja. Das ist so schön. Schön eng geht's weiter zu und ja. Ciao. Ciao.